gewusst wie das Ende geht. Das hab ich gelassen. <lacht> Warum nicht auf einem Cliffhanger enden? Für viele Serien funktioniert das ja auch gut. <lacht>